Liebe Stenno Freunde, komm mal, wäre es nicht wunderschön, mal, wenn wir in YouTube auf diese Weise miteinander kommunizieren? Könnten? Fragezeichen. Es braucht nicht viel sein, was wir uns wechselseitig mitteilen. Punkt wenn jedoch doch viele mitmachen, dann dürfte es ein leichtes sein. Dann dürfte es ein leichtes sein, miteinander und von ei eine Menge zu lernen ich habe mal hier nur eine DIN A5 Seite hergenommen um darauf ein paar Zeilen zu schreiben, Punkt. Ich schreibe einfach aus dem Stegreif, ohne mir vorher einen Text bereit gelegt zu haben. Das wird für viele oder manche oder manche überraschen überraschend sein, da üblicherweise Stenographie äh, verwendet wird verwendet wird um gesagtes gesagtes zu Protokollieren. Punkt. In unserem Fall jedoch verwenden wir Stenografie als Entwurfsschrift. Entwurfsschrift. Tschüss.